Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Scratch Challenge. Heute zeige ich euch, wie ihr euch bei Scratch ganz einfach eigene animierte Comics erstellen könnt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Programmieren. Bevor du anfängst deinen Comic in Scratch zu programmieren, solltest du dir dafür ein Thema überlegen. Ein Comic könnte zum Beispiel von einer Figur aus deinem Lieblingscomputerspiel handeln. Was macht Super Mario wohl in seiner Freizeit oder wie geht Pikachu mit der Corona-Krise um? Ihr könnt euch natürlich aber auch eigene Charaktere überlegen, so wie ich das in meinem Beispiel gemacht habe. Und hast du ein Thema für deinen Comic gefunden? Ich zeige dir jetzt, wie du Gegenstände und Charaktere für dein Projekt erstellst. Klicke auf den blauen Button Figur wählen in der unteren rechten Ecke, um eine neue Figur hinzuzufügen. Wenn du auf den Pinsel klickst, kannst du eigene Figuren zeichnen. Ich nehme hier im Zeicheneditor jetzt mal den Pinsel, um einen Kopf für meine Figur zu zeichnen. Das Ganze könnt ihr auch am Tablet mit einem Stift versuchen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das macht das alles noch ein bisschen einfacher. Es gibt hier jetzt noch die Möglichkeit, zum Beispiel diesen Farbeimer zu verwenden. Damit könnt ihr Flächen füllen und farbig machen. Ich setze den mal auf rot und versuche hier mal das T-Shirt rot zu färben. Es gibt aber auch einen Radiergummi, den könnt ihr verwenden, wenn euch etwas nicht so gefallen hat. Wenn ich hier zum Beispiel den Mund meiner Figur nochmal neu zeichnen möchte. Ich stelle die Farbe wieder auf schwarz und versuche das Ganze nochmal. Ich habe das Ganze jetzt nochmal in Ruhe gemacht und hier meine fertige Figur gezeichnet. Ihr seht links, dass ich auch verschiedene Kostüme für meine Figur erstellt habe, die sich alle etwas unterscheiden. Die verschiedenen Kostüme sind wichtig, um eine Animation zu erstellen. Eine Animation besteht wie auch ein Film aus verschiedenen Bildern, die sich immer nur ein kleines bisschen unterscheiden. Ihr seht, wenn ich hier durch meine verschiedenen Kostüme klicke, sieht es fast so aus, als würde meine Figur seine Zunge bewegen. Um ein neues Kostüm für eure Animation hinzuzufügen, klickt ihr am besten mit Rechtsklick auf ein fertiges Bild und dann dort auf Duplizieren. Bei den unterschiedlichen Bildern solltet ihr darauf achten, dass sie sich nur ein kleines bisschen unterscheiden. Ich verlängere hier die Zunge jetzt einfach etwas. Ich nehme hierfür den Pinsel. Das sieht jetzt zwischen den zwei Bildern so aus wenn ich die ganz schnell abspiele, als würde das tatsächlich eine Bewegung sein. Ich habe in der Zwischenzeit weitere Figuren mit verschiedenen Kostümen hinzugefügt. Hier seht ihr wieder den Kopf meiner Figur. Ich habe aber nun auch noch Augen hinzugefügt, die auch wieder verschiedene Kostüme haben. Habe einen Tisch ergänzt, der hat nur ein Kostüm, denn dieser soll sich nicht verändern. Eine Hand mit verschiedenen Kostümen. Hier habe ich so eine Schüssel Chips, die habe ich aus Scratch-Vorlage genommen und gar nicht selbst gezeichnet und hier habe ich auch noch einen Schriftzug erstellt. Wichtig ist, dass ihr für jedes Element, was sich unabhängig von einem anderen Element bewegen soll, also unterschiedlich animiert werden soll, eine extra Figur erstellt. Ja. Nun geht es um die eigentliche Programmierung. Dafür gehe ich hier wieder in den Skripte-Bereich. Als erstes wollen wir festlegen, was unsere Figuren bei dem Start unseres Programms machen. Ich möchte, dass die Figur meines Kopfs zunächst beim Start des Programms gezeigt wird, also auch zu sehen ist und dann das Kostüm auf mein Kostüm 1 gesetzt wird. Also wähle ich hier Kopf 1 aus und möchte dann noch festlegen, dass mein Kopf immer an der Position, an der ich ihn jetzt bewegt habe, startet. Das heißt, ich nehme diesen Gehe zu Block, da sind dann schon automatisch die Werte eingegeben, an denen sich die Figur auch aktuell befindet. Das macht ihr am besten genauso für alle anderen Figuren. Um die eigentliche Animation zu programmieren, gehe ich jetzt hier wieder auf die Figur meines Kopfes. Damit ich eine Animation erstellen kann, will ich zwischen den verschiedenen Kostümen, die ich hier bereits erstellt habe, in meinem Code wechseln. Dafür nehme ich als erstes einen Steuerungblock, warte eine Sekunde, mache den etwas kürzer auf 0,5 Sekunden und nehme dann den Aussehenblock Wechsel zu Kostüm. Und zwar möchte ich jetzt hier zu meinem nächsten Kostüm wechseln. Das kopiere ich mir hier einfach nochmal, klippe das hier wieder dran, nehme jetzt das Kostüm 3, kopiere das hier nochmal, hänge das wieder dran und nehme dann hier 4 und 5 und so weiter und so fort. Ich zeige euch mal kurz, wie das jetzt schon aussieht. Ihr seht jetzt hier schon die Bewegung des Mundes. Das ist der Code, den ich bisher programmiert habe. Anstatt die Kostümwechselblöcke zu verwenden, könnt ihr auch die blauen Bewegungsblöcke verwenden, um eure Figuren zu bewegen. Ich habe hier das gleiche nochmal aufgebaut, nur sage ich jetzt der Figur, dass sie 10er-Schritte gehen soll. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Jetzt kennt ihr fast schon alle Funktionen, die ihr braucht, um eine Animation in Scratch zu erstellen. Damit ihr die Animationen eurer verschiedenen Figuren zeitlich aufeinander abstimmen könnt, braucht ihr noch eine wichtige Funktion, und zwar die Nachrichten-Senden- und Empfangen-Funktion. Ich nehme jetzt in meinem Bereich des Kopfes einen Sende-Nachrichten-an-alle-Block, der ist bei diesen gelben Ereignisblöcken, und wähle hier Neue Nachricht aus. Ich nenne die Nachricht jetzt Start Augen, weil ich mit dieser Nachricht die Animation meiner anderen Figur Augen starten möchte. Ich habe hier in meinem Bereich Augen bereits einen Code vorbereitet. Dieser beginnt mit einem Block, wenn ich Nachricht Start Augen empfange, starte dann die Animation. Die sieht wieder genauso aus wie unsere Animation in der anderen Figur. So kann ich dafür sorgen, dass erst nachdem diese Animation des Kopfes ausgeführt wurde, eine Nachricht gesendet wird, die dann eine neue Animation in einem anderen Bereich startet. Das sieht jetzt so aus. Ihr seht jetzt auch hier die Augen, die sich bewegen. Ich habe in der Zwischenzeit mein Projekt fertiggestellt und noch verschiedene Textelemente ergänzt, Töne im Hintergrund und auch Musik. Meinen fertigen animierten Comic spiele ich jetzt ab, um ihn euch zu zeigen. Das war's mal wieder von mir. Ich äh, wünsche euch viel Spaß beim Programmieren und bin total gespannt auf eure Comics. Denkt auch dieses Mal daran, eure Projekte wieder in unserem Studio hochzuladen. Eine Anleitung dazu gibt es wie immer in der Videobeschreibung.